Ja, ich will leben, will nicht nur atmen Nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren Lieber drei Jahre Abenteuer Als 30 Jahre lang am um Leben zu erfrieren Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen Gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir Ja, ich will leben, lebendig kämpfen ja, ich will brennen zusammen mit dir. Ja, wir sind alle hier wie die Tiere, domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe. Vor stummer Schreier, die keiner hört. Und wir erzählen uns schon, dass wir wäre das Leben. Doch hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Wurzschlag Und ein paar Perlen zum Gesang Und du auf, hör auf mir zu erzählen Es gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt Du hast mich um meine Träume Und meine Tränen so lang beraubt Du hast mich um meine Träume Frag dich selbst, bist du glücklich mit deinem Leben? Ist das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest? Sparst du Zeit? Und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? Sechs Euro für eine Stunde auf der Arbeit! Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? Drei Kaffee auf der Raste! Kosten so viel wie eine Stunde deines Lebens. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du denn überhaupt noch lebst? Jeder Moment, Leben, der uns aus der Gegenwart geklaut wird, ist einer, der verloren sein wird für immer. Und hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam, eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können? Fühlst Sie dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise unruhig, eine Art und Weise, die dich fast zerfrisst? Du bist ein Ticket! dein Ticket aus dieser Welt.